Ich habe jetzt keine direkte Rede vorbereitet, da war mir die Zeit zu so knapp. Ich glaube, dieser ganze Krieg, da gibt es zu so viele Facetten, das würde so eine Kundgebung Rede sprengen. Privilegien sind ja ein bisschen verruf geraten, wahrscheinlich auch zu Recht, aber ich rede jetzt trotzdem mal aus dem Privileg des Alters heraus. Wir haben uns 1900, ab 1970 gegen den Vietnamkrieg äh, organisiert und gekämpft, und eine unserer äh, praktischen Unterstützungsarbeiten war die, äh, USGIs, die desertiert sind, von Deutschland aus in die skandinavischen Länder zu bringen. Und ich denke, jeden Krieg zu beenden, da spielen die einzelnen Soldaten, die ins Krieg geführt werden, eine große Rolle. Praktisch diesen Krieg zu beenden, würde ich jetzt gerne einen Aufruf des Café Libertad aus Hamburg, der meinen Interessen auch weitgehend entspricht, verlesen und der praktische Hilfe versprechen kann. Er wirft auch einen Blick auf die Flüchtlingspolitik, die im Vorfeld des Krieges geführt worden sind. Mir liegt ein Aufruf der Kriegsverweigerer Organisation Connection e.V. vor, die schreiben, in den letzten Jahren kamen mehrere hundert Verweigerer aus allen Teilen der Ukraine nach Deutschland, um hier Schutz vor einem Kriegseinsatz zu finden. Die meisten wurden in den Asylverfahren abgelehnt und so einen erneuten Kriegseinsatz ausgeliefert. Das ist ein Skandal, der sich nicht wiederholen darf. Jetzt kommt der Aufruf. Wir sind in diesen Tagen ebenso wütend wie frustriert. Wir haben keine fertigen Antworten. Ich auch nicht. Doch wir wissen, dass wir diversen Kämpfe sozialer Bewegungen nicht der Logik und den vermeintlichen Sachzwängen des Krieges opfern dürfen. Gerade in Zeiten wie diesen müssen wir die Basis emanzipatorischer sozialer Bewegungen weiterentwickeln. Der russische Einmarsch in die Ukraine ist ein Angriffskrieg, der die autoritäre Innenpolitik in Russland nach außen fortsetzt und einem Großmachtstreben folgt, das ideologisch an vorsowjetische, zaristische Zeiten anknüpft. Zugleich ist der Krieg eingebettet in innerkapitalistische Konkurrenzkämpfen um Hegemonie, Marktanteile und Einflussfern zwischen den globalen Machtblöcken von Russland, China, den USA und der EU. Sowie mittendrin in Deutschland als eigenständiger Akteur. Auch die geostrategischen Zielsetzungen der NATO folgen dieser Konkurrenzlogik. Sie ist eine internationale militärische Allianz zur Durchsetzung eigener Interessen. Letztlich ist sie ein Kriegsbündnis von Staaten und keine demokratische Institution der Freiheit, in Anführungsstrichen, zu der sie aktuell gerne erklärt wird. Es gab keine humanitären Kriege, es gibt nur Kriege. Und auf dieser Konfliktebene können soziale Bewegungen nur verlieren. Der Hauptfeind steht immer im eigenen Land. Der russische Angriffskrieg in die Ukraine bedient sich dabei auch der Logik sogenannter humanitärer Intervention. Wie sie seitens allerdings von der EU, der USA und der NATO in Jugoslawien, Afghanistan oder Libyen auch erfolgt sind. Spätestens der Krieg in Syrien waren dann auch für Russland und das NATO der Türkei die Blaupause und der Modellfall, um auf ähnliche Weise nach einer neuen postkolonialen Ordnung und Aufteilung von Regionen Einflussfern zu streben. Das kurdische Projekt für Basisdemokratie und Eman Emanzipation in den Gebieten wurden diesen Machtspiel von den USA und Europa verraten und fallen gelassen. Es muss auf seine eigenen Kräfte vertrauen. Erst im Kampf gegen den Islamischen Staat und bis heute gegen die militärischen Angriffe und Landnahmeversuche der Türkei. Die EU-Grenzen wurden von Geflüchteten aus diesen Kriegszonen inzwischen dauerhaft abgestattet. Am Mittelmeer herrscht ein grausames Regime der Abschreckung, das jährlich tausende Tote fordert. Nationalismus und Aufrüstung sind nie, gerade auch nicht angesichts dieser Zustände, eine emanzipatorische gesellschaftliche Antwort. Sie bieten keine Perspektive über das Elend hinaus, im Gegenteil, sie schreiben es fort und verschärfen es. Insbesondere die Militarisierung des öffentlichen Diskurses und die Aufrüstung in Deutschland lehnen wir ab. Statt auf noch mehr deutsche Waffen zu hoffen, die nur kapitalistische Konkurrenz, globales Wettrüsten und regionale Konflikte weiter befördern, liegt unsere Perspektive aus Desertation und Demontage von allen Kriegsgeräten. Nicht mit Nationen sind wir solidarisch, sondern mit sozialen Kämpfen in allen Menschen und allen Menschen auf der Flucht. Die Ukraine hat als Antwort auf den russischen Angriff erklärt, die Grenzen für alle wehrfähigen Männer von 18 bis 60 Jahren zu schließen, um sie für den Kriegsdienst Zwang zu verpflichten. Wir fordern offene Grenzen und solidarisieren uns mit allen Deserteurinnen und Fahnenflüchtigen, die sich der Kriegslücken ziehen, ob aus Russland, der Ukraine oder anderen Ländern. Unsere Antwort auf imperiale Kriege liegt nicht darin, selbst in Militarismus und Patriarchale Muster zu verfallen, sondern sich ihnen zu widersetzen. Dazu dient die Stärkung von emanzipatorischen Projekten, anti Protesten, Arbeiterkämpfen, politischen Generalstreiks, direkten Aktionen und die Selbstermächtigung von Akteuren. Ja. Deshalb hat das Pafi gemeinsam mit dem Fanprojekt St. Pauli Roa ein Fördertop zur Soforthilfe eingerichtet, da Fahnenflüchtige und Deserteuren alle Seiten unterstützt. Ja, jetzt wird ein bisschen. Äh Platt den kapitalistischen Kriegszustand bekämpfen, okay? Ja. EU-Grenzen öffnen, alle Refuge supporten, ja. auch okay? Direkte Solidarität mit Deserteurinnen und emanzipatorischen Protestbewegungen, ja. auch okay? Für eine freie Gesellschaft.